Die TVA hat mir etwas genommen, was mir sehr wichtig war. Doch ich werde es mir zurückholen. Heute ist der Tag der Abrechnung. Heute wird die TVA bezahlen. Dieses Mal werden wir gewinnen.